Ich zufrieden. Wenn du deinem Job hast die Schnauze voll von 9-5, to 5, dann bist du in diesem Video genau richtig. Ich werde dir nämlich zeigen, wie du in sechs Ansätzen zu deiner perfekten Geschäftsidee kommst und so eine richtig geile Geschäftsidee entwickeln kannst. Glaub mir, es hat bei mir super funktioniert. Ich habe auch schon ganz, ganz viel Feedback zu meiner Idee, die ich heute noch nicht berate. Aber was ich dir beraten kann, sind meine zehn anderen Geschäftsideen, die ich natürlich nicht alle realisieren konnte. Vielleicht ist ja die eine oder andere für dich dabei. Die kannst du dann gerne mal ausprobieren. <lacht> Hallo ihr Lieben, hier ist die Jussi. Die Jussi! Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jussis Live einschalt ist heute. Ich bin die Jussi und mache mich jetzt selbstständig, denn ich hatte gar keinen Bock mehr auf dieses Hamsterrad 9 to 5 plus Überstunden, plus wenig Geld, plus für jemand anderen arbeiten. Geht gar nicht und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen am Alter. Ich bin jetzt oh, 31. 31! Ich glaube echt, ich bin in meinen 30er-Jahren mit Life Crisis. <lacht> Auf jeden Fall habe ich schon früher immer mein Geld irgendwie selber verdient mit Dogwalking, schon mit neun Jahren. Von daher glaube ich, das liegt auch irgendwie in meinen Genen, dass ich irgendwie Bock habe, was Eigenes zu machen. Auch meine Brüder sind selbstständig. Das ist, glaube ich, so ein Familiending bei mir. Abonnier gerne den Kanal, wenn ihr weiter mehr Tipps haben möchtet zur Selbstständigkeit, denn ich werde alles mitverfolgen. Auf YouTube, auf meinem Blog, täglich auf Instagram könnt ihr diesen Weg mit mir gehen. Komplett von 0 bis 100 den gesamten Weg in meine Selbstständigkeit. Die Ups und Downs. Everything that happens, that happens. Ich habe mir für die Ideenfindung sechs Wochen Zeit genommen. Sechs Wochen, in denen ich wirklich nur aufgeschrieben habe, welche Ideen mir durch den Kopf gegangen sind. Und das habe ich nach folgenden sechs Ansätzen getan. Viel Spaß bei dieser Folge und bei deinen Ansätzen zu richtig geilen Geschäftsidee. Teile sie unbedingt mit mir, wenn du eine richtig coole Geschäftsidee hast. Ganz viel Spaß beim brainstormen. Erster Ansatz. Super easy. Frag. Ich einfach, was nervt so richtig? Probleme sind tatsächlich einfach nur getarnte Geschäftsideen. Jedes Problem finde einfach eine Lösung für das entsprechende Problem. Ist jetzt natürlich einfacher als es klingt. Manche Probleme, da habe ich immer noch keine Lösung gefunden. Was mich zum Beispiel tierisch nervt, ist so dieser Kabelsalat unter meinem Fernseher. Oh Gott! Generell Kabel. Kabel nervt mich. Mir ist einfach keine perfekte Lösung dafür eingefallen. Deswegen habe ich diese Idee einfach verworfen oder das Problem erstmal verworfen, aber vielleicht fällt dir dazu was ein. Ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel To-Go-Becher. Das ist ja auch so ein riesen Umweltproblem. Ich hasse sie wie die Pest, aber immer wenn ich mir einen Coffee-To-Go kaufen möchte, habe ich natürlich meinen kaffee -Cup, also den, den man ja öfter benutzen kann, natürlich nicht mit. Ja, geil, weil das Ding ist sperrig, ich habe eine kleine Handtasche und das passt da nicht rein. Eine gute Lösung wäre natürlich äh, faltbare coffee to go Faltbare coffee to go Becher zu machen, das ist doch auch mal eine coole Idee. Ich weiß, es gibt es glaube ich schon mal bei Amazon, aber das heißt nicht, dass du es nicht besser machen kannst. Wichtig dabei ist auch, du musst dir überlegen, wie viele Personen sind betroffen von diesem Problem. Je mehr Personen betroffen sind, desto mehr Potenzial hat diese Idee. Denn dann erreicht es natürlich mehr Leute. Und wie hoch oder wie, wie schlimm ist das Problem? Es nervt das so sehr, dass du wirklich dafür Geld zahlen würdest, um das Problem zu lösen? Oder ist das einfach nur so eine Lappalie, da sagst du, das ist mir keine 5 Euro wert, um dieses Problem zu lösen. Aber schreib einfach dir alle Probleme über einen gewissen Zeitraum. Also achte bitte darauf, dass du da jetzt nicht die nächsten sechs Monate immer nur Probleme aufschreibst und keine Lösung. Sondern schau dir deine Umwelt genauer an über die nächsten ein, zwei Wochen. Und dir werden so viele Probleme einfallen und auch coole Lösungen dazu. Glaub mir. Auch super simpel und zwar finde nach einer Verbesserungsmöglichkeit. Nimm einfach eine Idee oder nimm einfach etwas, was gut funktioniert und verbessere das. Das können so Sachen sein wie Design, Nutzerfreundlichkeit, Kundenservice. Also wirklich, da gibt es ganz, ganz viele Punkte, die dann eventuell einfach nicht funktionieren und weshalb diese Idee einfach auch nicht so gut funktioniert und die du einfach besser machen kannst. Ich meine, es gibt McDonalds, es gibt Burger King. You know what I mean? Zum Beispiel eine App, irgendeine Funktion, ist total bescheuert und du denkst dir, ja, warum hat diese App diese Funktion? Nicht? Ich Dann mach diese App und hau die Funktion oben drauf. Schau einfach, welche Bereiche nicht so geil laufen und mach's besser und launch dein eigenes Produkt. Easy is that. Ansatz Nummer 3. Megatrends. Was sind die Megatrends? Dazu sage ich einfach nur, be the first. Es gibt auf jeden Fall ganz, ganz viele Gebiete, die enorm viel Zukunftspotenzial haben. Kann natürlich auch so ein bisschen in die Hose gehen, wie der 3D-Druck oder Artificial Intelligence. Wenn du da irgendwie dich so richtig cool reinfuchsen kannst, das wäre jetzt nicht mein Thema, aber da ist bestimmt Zukunftspotenzial. Eine Sache, die auf jeden Fall Zukunftspotenzial hat, ist, dass wir wissen, dass es später mehr ältere, oder es gibt immer mehr, auch jetzt schon, ältere Menschen oder Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist im Moment ja auch total das Trendthema und es wird auch für immer bleiben, höchstwahrscheinlich, denn, sorry, aber wenn Nachhaltigkeit kein Thema sein wird, dann weiß ich auch nicht. Ich wünsche mir hier auf jeden Fall in meiner Gegend gerade einen Unverpacktladen und den gibt es nicht. Und dann kommen wir nämlich auch schon zu dem vierten Ansatz. Kopieren! Kopier einfach das, was irgendwo anders funktioniert, dahin, wo du bist. Schau mal, was in anderen Ländern gut funktioniert. Ist das vielleicht ein Restaurant, was da richtig geil läuft und das gibt es hier noch nicht? Oder ist das irgendeine App, die die hart feiern irgendwo in einem anderen Land, die du eventuell hier zu dir bringen kannst? Kopieren gehört auch dazu. Muss man wirklich immer etwas Neues erfinden? Nein! <lacht> Zum Beispiel kannst du tatsächlich auch Franchise-Unternehmer werden. Damit startest du einfach mit einer fertig erprobten Idee. Wie geil ist das denn bitte? Im Prinzip spricht wirklich nichts dagegen, das, was woanders funktioniert, hierher zu holen. Das mal einfach nur als Beispiel. Ansatz Nummer 5. Begeisterung! Was liebst du? Schreib erstmal auf, was du richtig gut kannst und was du unfassbar gerne tust. Was du liebst. Ist das zum Beispiel Backen? Why not? Warum nicht einfach eine Bäckerei eröffnen oder einen Cake-Pop-Laden oder ähm, einen Cupcake-Laden oder was auch immer? Da sind ja ganz, ganz viele Ideen, die dann dahinter stecken. Oder äh, machst du gerne Musik? Vielleicht hast du Bock, irgendwie Festivals zu organisieren. Jede Geschäftsidee, die du entwickeln möchtest, da musst du für brennen. Umso leichter fällt es dir. Wenn Und du, wenn du wirklich begeistert bist von dem, was du tust, von der Idee, dann kann das nur gut gehen. Wirklich, es kann dann nur gut gehen. Unter dem Ansatz Begeisterung kannst du wirklich deiner Kreativität freien Lauf lassen, ohne an alle anderen Ansätze zu denken. Hör einfach auf dein Herz, was liebst du, was kannst du dir später vorstellen, dein Leben lang zu tun. Ja, dann werden auch ganz, ganz viele Dinge dir bestimmt einfallen. Kommen wir zum letzten Ansatz. Und ist das auch ein ganz einfacher Ansatz. Du kannst natürlich auch ein Unternehmen übernehmen. Du kannst es dir kaufen, wenn du den Kredit dafür kriegst. Vielleicht hast du ja auch irgendwo Eigenkapital. Du kannst natürlich auch Startups in der Frühphase abchecken. Wenn du Co-Founder googelst, dann kommst du auch auf verschiedene Portale, wo einfach ähm, andere Gründer eine Mitgründerin oder einen Mitgründer suchen. Ja, da kannst du natürlich auch mal gucken, ob du vielleicht irgendeine Idee geil findest, die jemand anderes schon hatte und einfach damit einsteigst. Ist doch auch cool. Und damit hast du jetzt alle sechs Ansätze von mir gehört. Ich fasse nochmal einmal ganz kurz zusammen. Erstens, was nervt so richtig? Schreib dir die Probleme auf und finde eine Lösung dafür. Zweitens, Gibt es irgendwas, was du feierst, aber siehst da auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial? Dann kannst du natürlich etwas gut Funktionierendes einfach nochmal aufpeppen und dein eigenes Ding draus machen. Drittens sind dann die Megatrends. Natürlich haben gewisse Themen unfassbar viel Zukunftspotenzial und wenn du natürlich in diese Nischen reingehen möchtest, hast du gute Chancen. Oder auch nicht. <lacht> Viertens, kopieren. Es lohnt sich manchmal einfach nur, richtig coole Ideen, die woanders funktionieren, zu dir zu holen. Ansatz Nummer 5, Begeisterung. Sei kreativ, mach das, was dir Spaß bringt, hör auf dein Herz, guck, wo deine Leidenschaft hängt. Vielleicht fällt dir dazu auch was Tolles ein. Ansatz Nummer 6, du kannst es dir auch ganz einfach machen. Wenn du Startkapital hast, dann übernehm einfach ein Unternehmen, was gerade zum Kauf steht. Oder du steigst in eine bereits vorhandene Business-Idee ein die schon ein anderer Founder hatte, der einen Co-Founder sucht. Und was ich dir unbedingt noch mitgeben möchte, ist, such nicht allzu lange nach der perfekten Idee. Hör da wirklich auf dein Bauchgefühl. Fang einfach an. Fang irgendwann einfach an. Setz dir vielleicht eine Deadline, wenn du merkst, dass es sich hinauszögert. Fang an und tu es dann. Sollten dir aber keine Ideen einfallen, habe ich auf jeden Fall noch zehn für dich in petto. Und zu denen komme ich jetzt. ist, dass ich nach Hamburg gezogen bin und mich irgendwie alleine gefühlt habe und keinen Anschluss hatte. Die Agentur, in der ich arbeite, es waren nur am Anfang fünf Personen und das war es, Mehr kannte ich hier in Hamburg nicht. Dieses Problem haben mit Sicherheit ganz, ganz viele. Meine Idee war dazu, einfach eine Network-Veranstaltung oder ein, eine Networking-App zu entwickeln, wo du dann einfach sagen kannst, hey, ich bin neu in der Stadt und dich mit anderen verknüpfen kannst, die neu in der Stadt sind, die sich dann zum Beispiel zu Konzerten, Spieleabenden und so weiter und so fort treffen. Aber es gibt eine App Meetup nennt sich die, aber ich glaube auch, dass man die bestimmt auch optimieren kann, wenn man möchte. Ähm, ihr könnt ja abchecken, falls sowas für euch interessant ist als Idee. Ein zweites Problem, was ich gesehen habe, gerade jetzt auch bei der Arbeit, ist qualifizierte Leute zu finden. Das ist momentan wirklich eine Kunst, sowas wie LinkedIn und Xing ist irgendwie auch nicht optimal. Meine Idee war ein Portal zu entwickeln, wo du dann auch wirklich qualifizierte Leute suchen kannst, wie zum Beispiel Blogger, wenn du einen Foodblogger suchst, wenn du einen Finanzberater suchst, wenn du einen Immobilienmakler suchst und so weiter und so fort, dass du wirklich auch jede Schiene irgendwie einmal abgedeckt hast und dich mit ihm networken kannst und zwar ohne schon zu bezahlen sondern einfach vielleicht auch auf der persönlichen schiene ob das überhaupt funktioniert zwischen euch beiden drittes problem was wirklich ein tägliches Problem ist, ist, dass es einfach viel zu viele Autos in der Stadt sind. Wenn du in Hamburg durchfährst, ich fahre niemals mit dem Auto in Hamburg, weil es einfach so überfüllt ist. Deswegen war meine Idee, so ein City-Sharing-Portal zu entwickeln, wo du dann einfach mit anderen Leuten zum Beispiel von Niendorf in die Stadt fahren kannst, morgens um sieben. Oder meine andere Idee war dazu dann ähm, Elektro-Vespas und Elektro-Bikes zum Beispiel, weil ich finde diese E-Roller, die, die da unterwegs sind in der Stadt, das vierte Problem, was ich gesehen habe, ist natürlich, dass man keine Zeit zum Kochen hat, wenn man berufstätig ist. Deswegen könnte man natürlich auch persönliche Köche anheuern, dass es so ein Portal gibt mit persönlichen Köchen, die du dann jeden Tag um eine gewisse Uhrzeit kochen lässt. Vielleicht auch für dein Büro, also vielleicht sogar in die B2B-Richtung gehen. Problem Nummer 5, ich bin natürlich leidenschaftliche Sängerin, also das Musikbusiness ist auch immer so ein Problem, womit ich auch kämpfe mit meiner Band Black and Rouge. Da oder da, ich zeige sowieso die falsche Richtung. Es ist super schwierig für Newcomer-Bands und generell für Musikbusiness. Geld zu verdienen und mein Ansatz war dafür, ein Event zu veranstalten oder mehrere Events und sogar Festivals zu veranstalten. Ausschließlich für Newcomer-Bands. Newcomer-Bands unterstützen Newcomer-Bands und gleichzeitig einfach durch die Tickets und so weiter und so fort. Kohle generieren für diese coolen Newcomer-Bands, um denen auch eine Chance zu geben. Problem Nummer 6, die Blogger. Und zwar deren Konsumverhalten. Es geht ja immer nur um shoppen, shoppen, shoppen, shoppen, shoppen. Ich weiß, ich shoppe eigentlich auch gerne, wobei im Moment auch nicht mehr, weil das einfach nicht nachhaltig ist. Das Konsumverhalten der Blogger finde ich halt echt kacke. Und die haben immer Berge an Klamotten, die sie dann auch gar nicht tragen können, weil die immer so viel zugeschickt bekommen. Ich wollte so ein, so ein Blogger-Flohmarkt Portal machen oder sogar live blogger Flohmärkte organisieren, dass das alles mal so auf eine Plattform kommt. Ich denke, das gibt es mittlerweile schon, aber vor fünf Monaten, keine Ahnung. Problem Nummer sieben ist die Hundebetreuung natürlich. Ich habe Gabani, da denke ich auch an Hunde. Und ich weiß, dass Hundebetreuung super teuer ist. Ich kann mir nicht leisten, jeden einen Tag 20 bis 50 Euro zu zahlen, dafür, dass Barney für eine halbe Stunde rauskommt. Deswegen hätte ich wahrscheinlich ein, ein Dogwalking-Unternehmen eröffnet. Problem Nummer 8. Mein absolutes Lieblingsproblem ich habe nichts anzuziehen. Ich hasse das, diesen, diesen Struggle morgens immer, mit dem ich habe nichts anzuziehen. Also da wäre ich wirklich dankbar, wenn, wenn diese Geschäftsidee oder wenn, wenn irgendjemand eine, eine richtig geile Lösung für dieses Problem findet. Meine Idee dazu war, eine App zu entwickeln mit deinem eigenen virtuellen Kleiderschrank. Das heißt, da sind wirklich dann alle Klamotten von dir drin. Und du kannst hier selber Outfits zusammenstellen und die App stellt für dich Outfits zusammen. Und auch zum Beispiel zum Koffer packen kannst du sagen, oh cool, das Outfit, das für Outfit. Das Outfit will ich einpacken und dann macht ihr quasi so eine Einpackliste. Ist ja echt, also diese Idee, ne? Mach das. <lacht> Bitte. Die Problem Nummer 9, das ist natürlich zu wenig Bewegung im Alltag und im Beruf. Das ist natürlich ein Killer und deswegen wollte ich auch was mit Sport machen. Ich bin ja auch so ein Sportfanatiker und meine Idee, also ich hatte dazu auch mehrere, zum Beispiel Sportevents organisieren. Ich bin Rollkunstläuferin. Tschüss! Das ist natürlich eine Riesenleidenschaft von mir. Ihr seht auch, das sind so ganz spezielle Schuhe. Zum einen wollte ich eine roll arena eröffnen oder irgendwie so ein bisschen wie diese Damphäuser so eine richtig geile Parcours-Geschichte daraus machen, weil Leute, das bockt so! <lacht> Das zehnte Problem, womit ich auch immer zu kämpfen habe, ist, dass es einfach kaum gesunde Leckereien gibt und sowas wie Schokolade. Oh, ich, ich weiß nicht, ich liebe so Cake Pops, Cupcakes. Denk mir so, Gott, da ist so viel Zucker drin. Warum gibt es das nicht in, weiß nicht, low carb oder in vegan, sowieso und solche Sachen? Und da ich ja auch wieder meine Rollschuleidenschaft mit reinbringen wollte, hatte ich mir überlegt, so einen richtigen fancy schmantsigen Cupcake Laden alles so in rosa, babyblau zu eröffnen mit Kellner dann auf Rollschuhen natürlich, richtig 20er Jahre. Natürlich mit einer Fotowand für Instagram und so. Ja, das waren meine zehn Ideen. Ich fasse die noch mal ganz kurz zusammen. network veranstaltung Portal für qualifizierte Leute, E-Bikes für die Stadt zum Entleihen, Privatköche, Newcomer-Bands-Festival, vlogger flohmarkt Ich habe mal wieder nichts anzuziehen, äh, Sport-Events, <lacht> Fancy schmancy King Pop Laden. Im Endeffekt kannst wirklich nur du entscheiden, wofür dein Herz schlägt. Lass dir damit auf jeden Fall nicht zu viel Zeit, denn irgendwann ist von jeder Idee der Zug abgefahren. Schreib mir auf jeden Fall in den Kommentaren, wie meine Geschäftsidee bei dir angekommen sind. Oder schreib mir einfach deine Geschäftsidee. Gib dir auch gerne Feedback. Ich empfehle euch immer, und das habe ich auch schon im Video davor von dem Reperbaren-Pitch erzählt, eure Ideen bei jeder Gelegenheit zu verbreiten. Habt bitte keine Angst, dass sie jemand klaut, denn es ist immer das Problem, es gibt so viele Ideen, aber niemand kommt ins Machen. Und genau da ist nämlich immer der Haken. Es gibt ganz ganz viele Ideen, aber du musst halt auch irgendwann loslegen. Vielleicht hast du sogar Lust einer der Ideen, die ich heute vorgestellt habe, weiterzudenken, dann go for it. Halt mich auf dem Laufenden und ich würde mich super freuen, wenn das passiert. Wenn du wissen willst, wie es bei mir weitergeht und noch mehr Tipps haben möchtest, dann bleib dran, abonniere den Kanal, wie gesagt, am besten auch mit der Kuhglocke, damit du auch nie ein Video verpasst. Für tägliche Stories kannst du gerne auf Instagram at vorbeischauen. Alle Links finden durch du hier unten. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Brainstorming für deine eigene Geschäftsidee und beim Selbstständigwerden, beim Realisieren deiner Träume. Go for it! <lacht> Auf Wiedersehen! Bis bald! Bis dann.